Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improof Wi-Fi. Heute mit einer Aktienanalyse zu Manchester United, dem britischen Fußballclub, dem jetzt mit der Verpflichtung von Ronaldo, der weltweit reichweitenstärkste Fußballer der Welt, auf Social Media ein Transferdeal geglückt ist, der sich positiv auf die sportliche und finanzielle Zukunft von Man United auswirken könnte. Denn Cristiano Ronaldo war bereits schon mal Spieler von Man United, er wurde dort zum wirklichen Weltstar, bevor er zu den Königlichen nach Spanien wechselte. Die Rückkehr des verlorenen Jungen hat die Fußballwelt elektrisiert, wie sonst kaum ein anderer Transfer der vergangenen Jahre, wenn man von dem Wechsel Messis nach PSG mal absieht. In diesem Video möchte ich analysieren, inwiefern auch der Aktienkurs von Man United durch den Ronaldo-Transfer elektrisiert wird. Dazu schauen wir zunächst einmal auf den Chart und die erste Reaktion der Börsianer auf die Meldung des Ronaldo-Wechsels. Diese fiel in Anbetracht der bevorstehenden Zusatzeinnahmen durch Trikotverkäufe, als auch infolge der Kaderverstärkung mit einem der immer noch weltweit besten Offensivspieler äußerst positiv aus. Die Aktie stieg nach der öffentlichen Bekanntgabe von 17 US-Dollar auf über 19 US-Dollar, anschließend insbesondere am heutigen Handelstag, Montag, dem 30. 28. 49. Korrigierte die Aktie aber um dieselbe Höhe, wie sie in Folge der Wechselbekanntgabe gestiegen war. Durch den vorherigen Anstieg im Monat August kam es allerdings dazu, dass der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt wieder gebrochen wurde und sich die Aktie jetzt überhalb der 200-Tage-Linie befindet. Auch die 38-Tage-Linie hat die 200-Tage-Linie zur Oberseite hingekreuzt, was ebenfalls ein Anzeichen für einen längerwierigen Aufwärtstrend darstellen könnte. Bevor ich mich den Fundamentaldaten, dem Kaderwert und der Bedeutung des Ronaldo-Wechsels näher widmen möchte, zunächst noch einen kleinen Einblick in die Historie. Warum das Ganze? Gegenfrage, weißt du warum ein Fußballverein börsennotiert ist? Wenn nicht, dann hör jetzt gut zu. Gegründet wurde Man United. 1892 als britische Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Besitz einer Railway Company und die Eigentümerschaft wechselte dann ab 1902 zu örtlichen Geschäftsleuten. Seit 2003 ist die Glaser-Familie Eigentümer der Manchester United Public Limited Company über ihr Unternehmen Red Football Limited Partnership und Red Football General Partner Corporation. Als Glazer 2005 allerdings mit dem Aufkauf der Aktien begann und den Verein übernahm, setzten die Fans ihr Vorhaben, keine komplette Übernahme durch eine, sag ich mal, einen großen Investor zu erlauben um und gründeten demonstrativ den Verein FC United of Manchester, welcher derzeit in der siebthöchsten Spielklasse in England so vor sich hintümmelt. Manchester United wurde von den Glazers als Aktiengesellschaft auf den Cayman-Inseln registriert, ist allerdings weiterhin in England angesiedelt und zahlt dort Steuern und hier kommt schon der erste interessante Fakt oder besser gesagt Geschichtsinterpretation, welche für potenzielle Aktionäre von Menu wichtig zu wissen ist. Da die überseeische Registrierung den Glazers mehr Geld kostete, lässt sich die Hypothese aufstellen, dass diese dem Zwecke diente den Einfluss von Anteilseignern zu beschränken. Im Jahr 2012 initiierte die Milliardärsfamilie Gläser den Gang an die Börse. Vorher waren die jeweiligen Aktienanteile komplett im Besitz der aus den Vereinigten Staaten kommenden Glazers und womöglich noch ein paar anderen privaten Mitinvestoren gewesen. Mit Hilfe des Börsengangs plante das Unternehmen damals Einnahmen von insgesamt 300 Millionen US-Dollar Zwecks Entschuldung. Am 31. August 2012 war es dann soweit der erste Börsengang der Fußballverein Man United kann jetzt von Fans und Börsianern gekauft und gehandelt werden. Die Manchester Besitzer verkauften beim Börsengang allerdings nicht alle ihre Anteile, sondern sind weiterhin als ja, Großaktionäre des Vereins in Funktion und auch im Vorstand in Funktion. Ja, mit den Einnahmen sollen die hohen Schulden oder sollten die hohen Schulden des Clubs abgebaut werden, die noch aus der Zeit der Übernahme durch Milliardär Malcolm Glazer herrührten. Er hatte Manchester United nämlich im Jahr 2005 für insgesamt 790 Millionen Pfund umgerechnet, 940 Millionen Euro gekauft und anschließend von der Börse genommen. Eng zusammenhängend mit den historischen Erläuterungen kommen wir jetzt zu der fundamentalen Entwicklung von Man United seit dem Aufkauf durch die Glazers. Diese, ja, dieser Aufkauf hatte nämlich seinen Preis in Form von hohen Schulden. Die Schulden waren dadurch verursacht, dass der neue Eigentümer, die Glazer-Familie, Kredite für den Ankauf von Anteilen aufgenommen und diese auf den Verein umgeschuldet hatten. In der Saison 2009-2010 konnte ein Umsatz von 285 Millionen Pfund erwirtschaftet werden. Die Gehaltszahlungen beliefen sich auf 131 Millionen Pfund, was eine Steigerung damals von 8 Millionen Pfund im Vergleich zum Vorjahr entsprach und sie erforderten anteilsmäßig 46% des Umsatzes. Der Verlust vor Steuern betrug 79 Millionen Pfund und ließ damit die Gesamtschulden auf einen beträchtlichen ja, Berg von 590 Millionen Pfund ansteigen. Ähm, ja, allein dessen Zinskosten 107 Millionen Pfund pro Jahr betrugen und diese jeweiligen Fremdkapitalzinsen stehen im Zusammenhang mit einer Anleihe, die Mitte Januar 2010 über 500 Millionen Pfund ausgegeben wurde. Nachdem der Verein 2011 einen Profit von 12 Millionen Pfund erwirtschafteten. Er wirtschaften konnte, wurde 2012 ein operativer Verlust von 5 Millionen Pfund verbucht. Am Ende der Saison 2012 stand United allerdings wieder an der Spitze der Vereine in England nach Umsatz und erwirtschaftete einen Umsatz von 320 Millionen Pfund. Relativ gesehen eine positive Entwicklung. Absolut betrachtet ein Rückgang mit 11 Millionen Pfund weniger als im Vorjahr. Hoffnung erweckte allerdings die Tatsache, dass Manchester United die restlichen kommerziellen Aktivitäten abseits der Spieltagserlöse in Höhe von 99 Millionen und deren Erlösen aus den TV-Übertragungsrechten steigern konnte, auf einen Betrag von 118 Millionen Pfund. Die Schulden betrugen nun nur noch 366 Millionen Pfund, der Börsengang hatte also ordentlich Geld in die blanken Kassen gespielt. Die Ausgaben für Spielergehälter stiegen 2012 auf 162 Millionen Pfund, was nunmehr 51% des Gesamtumsatzes ausmachte. Insgesamt stiegen die Spielergehälter um 9 Millionen im Vergleich zum Jahr 2011, was ebenfalls eine negative Entwicklung aus rein betriebswirtschaftlicher Sichtweise war. Für Hoffnung sorgte Mitte 2012 die Nachricht, dass der Hedgefonds des Investors George Soros Anteile des Vereins übernommen hatte. In der Saison 2016-2017 stieg der Umsatz von Manchester United auf 516 Millionen Pfund, also umgerechnet mehr als eine halbe Milliarde Euro. Ein bedeutender Faktor dafür war der neue Vertrag der Premier League bei den Fernsehrechten, ähm, ja, der allen Vereinen deutlich höhere Einnahmen bescherte. Insgesamt 194 Millionen Pfund in vielen, daher auch Fernseh- und Übertragungsrechte. Dies sind mehr als 80 Millionen Pfund mehr als durch Einnahmen durch Zuschauer an Spieltagen in Höhe von 112 Millionen Pfund. Neben den neuen äh, ja, zusätzlichen TV-Geldern sorgen insbesondere auch Sponsoring und andere Aktivitäten im Bereich Marketing zum Beispiel auch Trikotverkäufe für eine deutliche Steigerung zu den Vorjahren mit Etsy in 276 Millionen Pfund. Die Spielergelder stiegen durch etliche namhafte Verpflichtungen auf 263 Millionen Pfund. Und jetzt kommen wir zur ja, letzten und zur aktuellen Saison, ja, nachdem seit der Saison 2016, 2017 der Umsatz stetig weiter anstieg, kam es im Jahr 2020 zu einem Rückgang, also in der letzten Saison. Denn die ja, finanziellen Jahre ist natürlich logisch äh, von Man United sind orientiert an einer Spielersaison, welche am Sommer beginnt und im Sommer endet. 30. Juni ist es, glaube ich, das, das Enddatum. Und ja, worauf war der Rückgang des Umsatzes zurückzuführen? Maßgeblich natürlich auf die Folgen der Corona-Pandemie. Innerhalb der ja, Spieltagserlöse kam es infolge der zum Teil ohne Zuschauer ausgetragenen Fußballspiele zu einem signifikanten Rückgang. Insbesondere bei den TV-Geldern kam es auch zu einem Rückgang und zum Teil konnte das Ganze noch ausgeglichen werden äh, durch einen Anstieg der Einnahmen im Bereich Marketing und Sponsoring you <laughs> Betrachten wir nun einige Kennziffern aus dem Bereich der Gewinn- und Verlustrechnung. Zwischen 2010 und 2019 kam es beim Umsatz zu einer Verdopplung von 300 Millionen Pfund auf über 600 Millionen Pfund, bevor die Corona-Krise dann zu einem Rückgang des Umsatzwachstums führte. Betrachtet man die Ergebnisentwicklung seit 2014, so lässt sich hier eine hohe Unstetigkeit verzeichnen und kein wirklich eindeutiger Trend ausmachen. Dies ist bei einem Fußballverein auch kein typisches Charakteristika, denn die sportliche Entwicklung ist eng gekoppelt mit der finanziellen Entwicklung und insbesondere durch Transfermarktaktivitäten wird das Jahresergebnis entweder zum Positiven oder zum Negativen hin beeinflusst. Im Jahr 2014 betrug der Gewinn pro Aktie 0,24 US-Dollar, nachdem es im Jahr 2015 dann zu einem geringfügig negativen Ergebnis von minus 1 US-Dollar-Cent pro Aktie kam, kehrten die Gewinne pro Aktie in den beiden folgenden Jahren wieder in den Gewinnbereich mit jeweils 0,18 US-Dollar zurück. Und im Jahr 2018 kam es dann zu einem starken Gewinneinbruch, welcher ein Verlust pro Aktie in Höhe von 0,3 US-Dollar Folge hatte. Im Jahr 2019 kehrte das Ergebnis pro Aktie auf seine gewöhnliche Höhe ähm, zurück mit 0,19 US-Dollar, bevor es dann infolge der Corona-Krisearbeit mal zu einem Verlust pro Aktie in Höhe von minus 0,18 US-Dollar kam. Da Manchester United eine Dividende an ihre Aktionäre ausschüttet, schauen wir uns nun ja mal an, ob denn die Schwankungsbreite der Unternehmensergebnisse an die Dividende gekoppelt ist und die jeweilige Dividende pro Aktie auch von dem jeweiligen Gewinn pro Aktie gedeckt wird. Und hier lässt sich ganz klar aufzeigen, dass Manchester United womöglich auch aufgrund des Einflusses der Glazer-Familie eine doch recht sportliche Dividendenpolitik verfolgt, welche nicht durch Gewinne gedeckt ist. Seit 2016 wird konstant pro Aktie eine Dividende von in Höhe von 18 US-Dollar, 18 US das, das wäre schön, von 0,18 US-Dollar ausgezahlt, obwohl in einigen der Jahre ein negatives Ergebnis zu Buche stand und auch in positiven Jahren, muss man ja sagen, mit einem solchen Ausschüttungsbetrag fast der gesamte Gewinn ausgeschüttet wird. Kommen wir nun zu den bilanziellen Entwicklungen von Menu, denn wie in der Unternehmenshistorie dargestellt, sind die Red Devils mit einem ordentlichen Schuldenstand 2012 auf das Börsenpaket zurückgekehrt. Seit 2014 ist die Eigenkapitalquote von Menu stetig gesunken, bis auf einen Wert von 25% im Jahr 2020. Im Jahr 2014 hatte die hatten die Red Devils noch eine Eigenkapitalquote von 41%. Einhergehend mit der Reduzierung der Eigenkapitalquote und Erhöhung der Fremdkapitalquote kam es im Zeitraum zwischen 2014 und 2018 zu einem Anstieg der Gesamtverbindlichkeiten von Milliarde Millionen US-Dollar auf mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar. Seit 2018 konnten die Schulden allerdings wieder reduziert werden. Ende des Fiskaljahres 2020 hat Man United Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 1 Milliarde und 275 Millionen US-Dollar. Besinnen wir uns nun noch einmal zurück auf den Anlass dieses Videos, den wilden Ereignissen auf dem Transfermarkt, allen voran die Last-Minute-Verpflichtung von Cristiano Ronaldo. Insgesamt gab Manchester United in dieser Transferperiode geschätzte 145 Millionen Euro für Neuverpflichtungen aus, darunter der Flügelspieler Sancho aus Dortmund für schätzungsweise 80 Millionen US-Dollar, Cristiano Ronaldo für 15 Millionen Euro. Ähm, was lediglich ein Drittel seines Marktwertes ausmacht. Und zu guter Letzt der französische Innenverteidiger Varane, welcher aus Real Madrid für eine geschätzte Ablösesumme von 50 Millionen Euro ebenfalls für 20 Millionen unter Marktwert zu den Red Devils gelost werden konnte. Und schauen wir nun noch einmal genauer auf die vertraglichen Vereinbarungen mit Cristiano Ronaldo. Auch wenn der Verein insgesamt nur 15 Millionen an Juventus überweisen musste, so liegt er tatsächlich der tatsächliche Kostenfaktor bei seinem famosen Gehalt von 60 Millionen verteilt über die nächsten zwei Jahre. 15 Millionen Ablösesumme plus 60 Millionen Gehalt bedeuten Gesamtausgaben in Höhe von 75 Millionen in den nächsten zwei Jahren. Ein nicht unwesentlicher Kostentreiber, wenn man berücksichtigt, dass Man Uniteds Gehälter ohnehin seit Jahren bereits stetig nach oben gehen. Doch wenn man sich allein die Zusatzeinnahmen durch die Trikotverkäufe anschaut, so ist Ronaldos Gehalt mehr als gerechtfertigt und die Ablösesumme bei den heutigen Beträgen sowieso ein Witz. Als Juventus Turin vor zwei Jahren Cristiano Ronaldo aus Madrid holte, wurden innerhalb von nur 24 Stunden nach öffentlicher Bekanntgabe über 500.000 Ronaldos Trikots ähm, im Juve Dress bestellt. Wer Fußballfan ist, der weiß, dass die originalen Trikots ein halbes Vermögen kosten. Damals waren die Fans bereit, über 100 Euro für ein Trikot ihres neuen Lieblingsspielers zu bezahlen, was bei 500.000 Trikots einen Umsatz von 50 bis 70 Millionen Euro bedeutet. Als Rückkehr des verlorenen Sohnes gefeiert, dürfte sich bei Manchester United dieser Transfer hinsichtlich der Trikotverkäufe als ordentlicher ja, Auftriebsfaktor für den Kurs letztendlich herausstellen. Nachdem wir nun über die wichtigsten Transfers von Manchester United gesprochen haben, kommen wir nun zum Kaderwert der Red Devils, welcher nahe an die eine Milliarde Gesamtmarktwert. Bereich angrenzt mit 955 Millionen US-Dollar. Mit einem Durchschnittsalter von 27,8 Jahren, was so ziemlich das perfekte Sportleralter und insbesondere das perfekte Fußballalter darstellt, sowie mit insgesamt 23 Nationalspielern ist der Kader der Red Devils bestens gerüstet für einen ernsthaften Wettbewerb um den Titel in der Premier League und der Champions League. Strukturiert man den Marktwert des Kaders nach Positionen, so lässt sich weniger überraschend feststellen, dass insbesondere der Sturm mit Spielern wie Ronaldo und Sancho nicht nur sportlich, sondern auch vom Marktwert Weltklasse ist und den Marktwert anderer Positionen wie Mittelfeld, Abwehr und Torwart deutlich übertrifft. Die stetigen Transferausgaben scheinen sich langsam bezahlt zu machen. Nach dem Verpassen der Champions League vor circa drei Jahren wurden die Red Devils hinter ihrem Stadtrivalen Manchester City in der vergangenen Saison Vizemeister. Damit sicherten sie sich wichtige TV Gelder und natürlich die Eintrittskarte zur Champions League. Wer nicht so tief involviert ist in die Gel Geldausschüttungsdifferenzen zwischen der Euroleague und der Champions League, dem sei gesagt, dass die Einnahmen in der Euroleague Peanuts sind im Vergleich zu den Boni in der Champions League. Bevor ich zum Fazit dieses Video komme, zunächst noch ein Blick auf die Analystenstimmen. Hier lässt sich sagen, dass nahezu alle Analysten die Empfehlung auf Hold gesetzt haben und ausschließlich Jefferies sogar auf Buy. Ja, mein Fazit zu Manchester United ist gemischt. Meiner Meinung nach ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um beim Menu einzusteigen, in Anbetracht der Kaderstärke und den Rückgang der Corona-Beschränkungen in Großbritannien, welche wieder für eine Erhöhung der Spieltagseinnahmen sorgen werden. Durch Ronaldos Verpflichtungen wird die mediale Aufmerksamkeit steigen und somit Sponsoren und Marketing geschuldete Einnahmen ebenfalls. Ein Beispiel davor stellen, wie dargestellt, die triko dar. Auch sportlich könnte Ronaldo mit seiner Weltklasse und Erfahrung dem Team möglicherweise in den nächsten zwei Jahren zu einem größeren Titel verhelfen, dessen Gewinn wiederum die finanzielle Schlagkraft des Fußballclubs stärken würde, insbesondere im Fall des Gewinns der UEFA Champions League. Negativ zu benennen ist allerdings die Tatsache der hohen Ergebnis- und Planungsunsicherheit, stetige steigende Ausgaben für Spielergehälter und eine in der Vergangenheit hochdefizitäre Transferpolitik. Wer keine Angst vor der Volatilität von Fußballaktien hat, der sollte meiner Meinung nach jetzt in Manchester United investieren. Meiner Meinung nach gibt es aber durchaus weniger risikoreiche Investments mit höherem Renditepotenzial am Aktienmarkt, sodass für mich allerhöchstens eine Spaßposition als Man United-Sympathisant in Frage kommen würde. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.